Am 8.10. in München auf der Filmpremiere von Seo und seiner Crew. Und ich habe ein bisschen gevloggt, aber nicht wirklich so viel. Ähm, ich dachte mir trotzdem, ey, ist ein cooles Video. War ein cooler Tag, so. Deswegen dachte ich mir, äh, mache ich mal so einen kleinen Vlog zusammen. Zeige ein bisschen, was da so abgegangen ist. Grätschieren da ein bisschen rein, Neuklear, ein bisschen, was da so war. Und ja, viel Spaß. Freunde, es äh, ja, war eine geschafft. Look, wer da ist. Übrigens, ich habe für Seo ein Geburtstag gekauft. Ulmer Goldoxen. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Normalerweise... Normalerweise würde ich auch mit einer Kamera filmen, aber heute darf ich halt die Akkus nicht verballern. Äh, Freunde, ihr denkt jetzt bestimmt, warum zum Fick bin ich und Patrick. Perfekt. Du <lacht> <Wollt's> weggehen. <lacht> mal gucken, ob du überhaupt draufhältst. Warum zum Fick wir beide eingeladen wurden auf eine Filmpremiere, Was sagt ja durch Patrick jetzt. Was soll ich sagen? Weil wir unter anderem mit aushelfen, das Ganze jetzt mal aufzubauen, bevor es losgeht. Fangen jetzt dann an und in einer Stunde geht es los. Jetzt sind wir hier in München und das Geile ist. Wir haben sogar VIP-Tickets, das heißt wir dürfen danach noch mit den ganzen äh, Leuten dann noch chillen. Und ähm, es gibt auch noch, noch eine Aftershow-Party nachher. Da sind wir mit eingeladen. Ja, ich mit äh, das, das vielen Leuten. Ja, hauptsächlich. Ja, das ist hauptsächlich. Also, also was das hauptsächlich ist, ich meine jetzt, äh, das ist das Einzige, <lacht> was sich anders ist. Das ist ja, äh ja, ich finde es einfach geil, so jo, auf dem Biergarten mit mit ein paar coolen Leuten so. Und auch wieder mal ein paar. Ein paar bekannte Gesichter mal wieder mal sehen. Es ist einfach schön. Keine Ahnung. Ich bin, ich bin richtig hyped auf jeden Fall. Zeo äh, kommt, Yoshi kommt, ein paar von äh, Theo-Squitch-Mods. Alblali, äh, Hübi, Schimtex, Just Nero. Steve. Steve. <lacht> Tigger. Steve hängen, ah, mein Hals. Wir sind da. Das ist halt echt einfach halt echt ein Theater, Digga. Lull. Einfach zu rein. Hallo. Hi, hi. <lacht> Ich helfe jetzt gerade spontan aus, deswegen habe ich gerade nur kurz Zeit. Äh, schaut euch mal dieses, diesen abgefuckt krankgeilen Saal an. Also wirklich wow. Einfach nur wow. Hallo. <lacht> Ey, ich habe hier gegönnt. Was, was hast du dir gegönnt? Nachos mit Salz. Die haben keinen käse die, Voll schade. <lacht> Perfekt. Junge. Ist lecker. <lacht> <lacht> Freunde, mittlerweile ist es gerade komplett. <lacht> Los. Äh, das ist für ein hier ist Carina, wir, haben, wir mussten gerade einen Tisch wegtun, weil wir keine äh, keinen Akkuschrauber dafür haben. Lisa und Patrick machen jetzt ja ganz schnell noch die ganzen Getränke fertig. Da hinten ist eine riesige Menge. <lacht> ah, ist göttlich. Ja, ja. Du bist nicht so wichtig. <lacht> Schön. Dein Statement zur aktuellen Lage. Ey, es ist super, es macht mega Spaß, gerne wieder. Aber stressig. Ja. Ich hab, ich hab grad euch gelobt, wie nett ihr seid, ne? Das ist. <lacht> Top. Das ist okay. Was macht ihr <lacht> gerade? <ganz normal? lacht> <macht ihr> <lacht> hey, ich vlog gerade. Du vloggst? Ja. Sag das doch. Der Zucker, der blöder. Wie <lacht> viel Getränke hast du mitgenommen? Fast schon angeblich. Ich habe den viel lang. Mhm. Und dann war so: Okay, Autor sein, mhm. ist so gut wie ich weiß, Ich lege das immer vom Desktop ab und was cool sein. Und erst viele, viele Jahre später, 2013, war das. meinte dann Losch, sind in Joshi zu mir im Biergarten so: Das ist doch cool, nicht immer so kurze 5-Minuten-Videos rauszuhauen. Es war viel cooler, einfach mal einfach so einen ganzen Spielfilm zu machen. Und ich war so: Ja, da bin ich ehrlich, wir haben kein Drehbuch, wir haben gar nichts. Doch, wir haben ein Buch, das ist doch dein Buch, lass doch machen. Ja, gut, machen wir halt. Dann haben wir uns dann zusammen. Bei den Kellern, im Keller bei den Eltern haben wir uns da eingeschlossen, haben einfach mit da äh, abgedreht und äh, zusammengeschnitten, hochgeladen, nichts dabei gedacht und der Film kam erstaunlich gut an. Zu. Oh, oh, oh. Oh. Okay. Ähm, ich will noch kurz sagen, alle die ein Bändchen haben, okay, hoffentlich wisst Bescheid. Es gibt eine Aftershow für euch. Also ich muss erst mal sagen, wir finden war am Abend Raum zwischen dem und dem anderen Ding ja wir wirklich, also sieht man. Unglaublich, Ach, ich muss erst mal sagen. Wo bist du denn gerade? Ich sehe hier, hier. hier. Hey, hey, hey, hey, hey. Jetzt, Alter, Alter. So, die Filmpremiere ist rum. Der Film war eigentlich echt Ganz gut. Und ich mache es noch ein paar Bilder und das geht. Moinsen. Die Filmpremiere war dann zu Ende und ähm, übrigens, ich mache das alles, jetzt kommt ohne Skript. Also ich wollte mal nicht ein bisschen so dummisch rede, aber das mache ich immer <lacht> ähm, Filmpremiere, warum? Ähm, es gab eine große Fotoleinwand die wir dann aufgebaut haben, wo man dann auch fotografieren konnte, ich habe auch ein paar Bilder aufgenommen hier laufen gerade ein paar Bilder durch, yeah. ähm, da hat Hübi ein paar Bilder gemacht, C.O. hat ein paar Bilder gemacht dann ähm, weil dann zu viel, äh zu wenig Platz war äh, ist dann Hübi nach draußen gegangen, da war eine riesen Menschenmenge draußen ähm, am Kino draußen äh, Shimtex war das, also, es gab ein paar Bilder mit Shimtex und Hübi, das heißt ihr konnten hingehen. Wick und ähm, dann angefangen zu ringen, es war super viel los und was auch was ganz lustig war, äh, ich habe Joe Finn getroffen, was ich gar nicht äh, realisiert habe. Äh, erst im Nachhinein äh, habe ich bemerkt, ja wir waren auf der Filmpremiere, ich habe ihn angesprochen und wir haben ein bisschen gequatscht, ich habe es überhaupt nicht realisiert, das war, das war lustig, naja, äh ja. Wir sind jetzt gerade hier, mit der CEO-Gang, und wir gehen jetzt... What the fuck da ist eine Taube, was zum Fick war eine Taube in der Uber? Auf jeden Fall, wir holen jetzt ein Ticket und gehen jetzt zum, zum August in der Keller, ich habe mies Hunger. Leute, hier ist ja diese alte okay. also Hubertation äh, ja so. aus den 50ern oder 60ern, keine Ahnung, was das ist. Das ist halt dieser ganz, ganz alte... Okay. <lacht> ja. Das ist eine riesen Truppe hinten. Oh. <lacht> Leute, wenn ihr fragt, wie random ich bin, ich habe gerade ein Selfie mit C und Yoshi aufgenommen auf dem verfickten 3DS. So, der Abend neigt sich langsam dem Ende zu. Ich hatte gerade... Richtig fette Magenkrämpfe, das, das war gerade auto-created, da lieben ein paar Zwei-Junge. Ich äh, bin gespannt, was wir heute noch machen werden und äh, ich bin insane, ich bin seit 19 Stunden gerade wach. So, du das hier du ist, ist, ja, ist die Lone. Ne, Leon. Du äh, du mein mein äh, der Plan für heute ist, ich gehe dann doch nicht in Club, ja, weil ich gerade 10 Bauchschmerzen habe, oder nach 30 sein. oder 50 Rästen würde, dass ich ein paar Stunden im Club wäre jetzt ist gerade dem Bild. Das heißt, wir gehen in einer halben Stunde und dann, dann wir am kleinen Mann zum Bahnhof ja. und dann passt das alles. Ja und dann fahre ich bis 2 Uhr morgens nach Hause. Was kann da wohl schief gehen? Alles. <lacht> alles. Alle. Ja, vorher sehr viel los. Dann sind wir halt wie gesagt in den U-Bahn gegangen und sind zum in den Keller gegangen, ich glaube gefühlt mit so 20 Leuten und es war echt schlimm, weil wir waren alle eigentlich, also die mit dem lila Bändchen waren halt reserviert und viele sind einfach so hingegangen ohne Bändchen und dadurch hatten wir halt so ein Problem gehabt, dass viele hingegangen sind und haben die Plätze geklaut, für die, die eigentlich reserviert waren und halt niemand wusste, wie wir es machen, weil die Mitarbeiter vor Ort, also die Kellner, wussten ja auch nicht, wer jetzt rein davon wer nicht und wir haben es auch nicht geteilt, weil wir alle in so einen kleinen Gruppen reingegangen sind. Am Ende gab es 20 Plätze zu wenig. Ein paar mussten halt fertig essen, schnell möglich und sofort sich verpissen, weil ihr dürft hier nicht her. Also nicht auf die reservierten Plätze. Ähm, hat sich kaum jemand dran gehalten, aber egal, egal. Irgendwie hat es dann doch gereicht. Wir haben zwar echt viele rausgeworfen, leider. Aber es war ganz äh, spaßig. Wir hatten da ein bisschen geredet, ein bisschen was getrunken. War ein schöner Abend. Am Ende waren einige echt besoffen. Ähm, ich wollte auch äh, am Ende gegen, also die Idee war auch, dass ein paar Leute noch in den Club gehen. Also mit äh, Vic, Zeo, Yoshi, VP und noch ein paar. Ich glaube nur so fünf Leute oder sechs. Ich wollte eigentlich auch mit, aber ich hatte an dem Tag halt Bauchschmerzen und ich war müde. Deswegen bin ich doch nicht dahin gegangen, ähm, aber wäre an sich ganz lustig gewesen. Und ähm, der Augustiner Keller war, war actually voll cool. Du gehst in so einen richtig fetten Keller und es geht so richtig weit runter. Das war so eine, so eine riesengroße Halle und so zwei Hallenräume aus Backstein. Andere sind sie einfach Essen und ein bisschen Musik und wird geredet und keine Ahnung, war, war cool. Aber es war ein bisschen zu viel für mich, ich musste voll oft in die frische Luft, hab mir auch Ritalin reingezogen, äh, weil an, ich es anders nicht ausgehalten habe und hab dadurch dann Magenkrämpfe bekommen. Yay. <lacht>